Motiviere mich mal. Jeder Trainer kennt diesen Satz und vielleicht hast du ihn auch schon mal zu deinem Trainer gesagt. Was ich davon halte und was das vielleicht auch über dich aussagt, siehst du jetzt in dem Video. Viel Spaß. Motiviere mich mal. Wie oft habe ich den Satz schon gehört? <lacht> Aber ganz ehrlich, ich kann dich nicht motivieren. Wie soll ich dich motivieren, wenn dafür keine Grundlage da ist? Die muss erstmal geschaffen werden. Wenn dir nichts brennt, innerlich, wie soll ich dich dann motivieren? Das funktioniert nicht. Was ich tun kann ist, zum Beispiel in einem Personal Training dich anzutreiben, ein bisschen Gas zu geben. Weil ich bin der Meinung, bevor man da groß rumlabert, kann man einfach in die Aktion kommen. Beim Sport funktioniert es ja gut, man kommt in die Bewegung und man weiß, der Körper und Geist hängt ja zusammen und über Bewegung kriegt man auch wieder Energie, man kann Energie rausschöpfen auch. Das ist das Schöne ja auch beim Sport. Und jeder kennt es ja eh, wenn man mal angefangen hat, dann geht es eigentlich schon. Aber es ist oft dieser, dieser Schritt schwer, dass man sagt, oh, jetzt beginnen. Aber wenn man losgelegt hat, dann funktioniert es ja. Aber habe ich da Lust drauf, jedes Mal andere zu motivieren? Hast du da Lust drauf, immer wieder von extern motiviert zu werden, von deinem Trainer oder von deinem Freund oder Freundin? Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend, oder? Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Leute, die in einem Personal Training sind, also die einen Trainer an ihrer Seite haben, an den Tagen, wo er nicht dabei ist, weniger trainieren, also weniger tun. Deswegen ist mein Ansatz immer, ich versuche mit den Leuten was zu finden, dass sie auch eine Inspiration haben, dass sie eben auch verinnerlichen, dass Sport was Geiles ist, worauf sie auch Bock haben, was Spaß machen kann. Und das ist im Prinzip auch meine Message für heute. Finde deine Inspiration, finde dein Warum, was dich antreibt, dass du nicht immer von außen motiviert werden musst. Ich meine, das kann man mal machen, ist eine feine Sache, das ist auch cool, wenn man von außen mal wieder Input bekommt. Aber finde dein Warum, warum du das machst. Dein klares Zukunftsbild von dir, was dir auch Spaß bereitet, sodass du weißt, warum du das Ganze tust. Ich hatte dafür schon ein paar Videos gemacht zum Thema Mottoziele, dass man ein Mottobild für sich entwickelt. Das ist eine gute Hilfe. Wenn du magst, kannst du das auch gerne mit mir entwickeln. Dann schreib mich gerne an. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, hast du dein Warum schon gefunden? Und wenn ja, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Inspiration? Schreib mir gerne da in die, in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Und wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Bleib fit, ich tue es auch. Ciao, ciao.